Ja, von mir auch noch mal ein herzliches Willkommen. Ich bin Katja Weber von der Radio Wissen, arbeite dort für die Sendung der Hörsaal und habe das Vergnügen mit euch dreien und hoffentlich auch mit vielen von euch heute Abend zu diskutieren. Das Wissenschaftsjahr ist, na, so auf der Zielgeraden kann man sagen, das ist unsere dritte Sonderausgabe in dem Rahmen. Ich finde, der Ort passt ausgezeichnet, also nicht nur, weil es irgendwie so eine Skihüttenatmo verbreitet, sondern auch, weil ja hier alte Technologien auf neue treffen, zumindest was das Gebäude betrifft, die alte Schmiede, so ein paar Relikte, sind noch zu sehen. Das ist aber ein Ort, an dem ein Campus schon da ist und auch noch im Entstehen ist, auf dem es gehen soll um Energiewende, um Industrie 4.0. Da gibt es Berührungspunkte zu dem, glaube ich, über das wir heute reden. Dankeschön also, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön auch an Publix 4, eben schon genannt, und die Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung, die in Persona draußen ansprechbar ist und auch so ein paar Sachen dabei hat. Wer den digitalen Salon kennt, weiß, wir streamen auf hig.de. Wir machen keinen Frontalunterricht, ob jetzt online oder in echt. Wir wollen hören, was ihr im Saal meint zu dem, was wir hier zu sagen haben und vor allen Dingen, was ihr drei zu sagen habt. Und ähm, auch, was die Menschen zu Hause meinen, sagt es uns bitte, twittert uns an Hashtag Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, als ich so ins Publikum geguckt habe, Vielleicht so ein paar Lehramtsstudenten zu sehen, vielleicht ein paar Lehrer zu sehen. Das wäre natürlich auch schön, wenn die sich äh, im Laufe der Diskussion oder anschließend melden würden. Schüler waren wahrscheinlich mehr oder weniger alle mal und sind insofern auch befugt, sich zu äußern zu dem Thema. Ja, Schulhefte raus, Diktat. Ich wollte euch gern was vorlesen. Das ist nur kurz. Die Schwärmereien eines begeisterten Erdkundelehrers über sein neues Medium. Als erstes habe ich die Topografie Spaniens dargestellt. Ich lud die Schüler auf eine imaginäre Reise ein. Auf eine Reise über die Berge, auf eine Schifffahrt über die Flüsse. Das gleichzeitige Ansprechen von Auge und Ohr hat sie so beeindruckt, dass sie meine Darstellung sofort kopieren wollten. Und so beschreibt der Schotte James Pillens den Einsatz eines neuen bahnbrechenden Mediums vor mehr als 100 Jahren, den Einsatz farbiger Kreide auf einer schwarzen Tafel. Wir sind jetzt so ein paar Umbrüche weiter. Schule trifft auf Digitales und wir sprechen über Peducation, digitales Lernen für eine digitale Welt. Und jetzt kommt was, worauf ich mich total freue. Lauter natürlich. Wir sind am Gasometer und wir haben einen Gast namens Jauch, also wir konnten dem nicht entgehen. Wir haben drei Menschen eingeladen, die wissen, was es mit dem Einsatz neuer Medien in den Schulen auf sich hat, was klappt, was nicht klappt. Ich fange aber nicht bei Herrn Jauch an, sondern bei Stefan Kriebel. Er hat zumindest Mathe und Physik auf Lehramt studiert. Ich dachte, du wärst auch Lehrer gewesen, aber hast zumindest das Referendariat vollendet, das Studium vollendet. Und dann, ja, insofern ja auch das Privileg mhm. gehabt, das einzige zugelassene elektronische, technische Hilfsmittel zu nutzen, den Taschenrechner. Mhm. Also war selbst in meiner Schulzeit nicht unumstritten, ja. aber es gab dann Phasen, da konnte man das auf jeden Fall machen. Folgerichtig arbeitet er jetzt seit 97, glaube ich, bei Texas Instruments im Bereich Schulberatung. Die Firma buttert auch rein in die Initiative D21, Stefan ist dort Mitglied des Vorstandes und die haben sich eben auf die Fahnen geschrieben, den digitalen Wandel zu gestalten. Jetzt kommen wir zu Steffen Jauch, nicht verwandt oder verschwägert, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Er hat sein Lehramtsstudium auch abgeschlossen in den Fächern Geschichte und Gemeinschaftskunde. Jetzt macht er was total Verrücktes, promoviert in Leipzig zum Thema neue Medien an Schulen. Und das, wo es, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, angeblich ja immer weniger Lehrstühle gibt für Medienpädagogik in Deutschland. Und Regina Schulz, last not least, ist Fachkollegin, unterrichtet auch Geschichte und Englisch in Hamburg, hat iPads an ihre Schule gebracht und zuerst mal nicht ins Klassenzimmer, sondern ins Lehrerzimmer, wie ich gelesen habe. Und sie arbeitet mit und hat mitgearbeitet an interaktiven Unterrichtsmaterialien. Wieso hast du die iPads, Regina, am Kollegium oder im Kollegium eingeführt und nicht für die Schüler? Waren die Lehrer die, die bedürftiger waren? Muss ich erstmal einhaken. Ich bin nicht diejenige, die das an die Schule gebracht hat, sondern ich war Teil dieses ganzen Projektes. Also mhm. es ist nicht so, dass, es, ähm, dass ich diejenige war, die das Projekt äh, angestoßen hat. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, an dieser Schule unterrichten zu dürfen. Ähm, ähm, es ist, diese Schule befindet sich in ähm, Schleswig-Holstein, in Bad Bramstedt, ein Gymnasium, und es äh, ist ein Projekt vom Land gefördert, und das Konzept dahinter ist erstmal in einem ersten Schritt die Lehre auszustatten mit äh, Tablets, in diesem Fall waren es iPads, die Schule hat sich für iPads entschieden, weil die Infrastruktur einfacher aufzubauen ist. Ähm, und in einem weiteren Schritt dann erst äh, das für die äh, Schüler einzuführen. Und der Hintergrund war dass wenn Lehrer diese, oder die Überlegung davor war, wenn Lehrer eben iPads an die Hand kriegen und diese im Schulalltag nutzen, ähm, dass sich dadurch eben authentische Fragen aus der Praxis ergeben, dass ähm, Netzwerke geschaffen werden können, beziehungsweise dass der Austausch äh, stattfindet über Möglichkeiten, aber auch über Grenzen, wenn sie sie eben jetzt selbst der erfahren. der Austausch innerhalb des Kollegiums? oder, oder Innerhalb des Kollegiums, was meinst du ja. Okay. Also dass die erstmal diskutieren und sich warm machen sozusagen mit den Themen, und Anforderungen? Genau, so war es gedacht auf jeden Fall. Also, dass Lehrer am eigenen Leib den Mehrwert ähm, erfahren. Zusätzlich sind, also jetzt bin ich ja nicht mehr an der Schule, sondern bin in Hamburg inzwischen, ähm, waren ähm, Fach, äh, Fachfortbildungen angedacht, so dass es nicht nur allgemeine Fortbildungen sind ähm, zu digitaler Bildung, sondern eben im Fach Englisch. Was kann ich damit konkret machen? Im Fach Biologie, welche Apps kann ich dazu nutzen? Ähm, wie kann ich ähm, Google Maps in mein, äh, in mein Geografie oder in meinen Mathematikunterricht einbringen? Okay, also erstmal der Augsburger Trichter für Lehrer sich eben bekannt machen mit dem Instrument. Steffen, du hast jetzt so zustimmend äh, genickt bei der, ja, Augsburger Trichter ist jetzt vielleicht nicht mehr so im Curriculum für die heutigen Lehramtsstudenten, um mal hoffen, ähm, du hast so zustimmend genickt. Ähm, wieso? Also wo siehst du den Fortbildungsbedarf der Lehrer? Würdest du sagen, da ist das größere Defizit? Man könnte es ja vermuten und wenn man so in den Pressespiegel zu dem Thema guckt, liegt das nah? Hm. Defizit ist schwierig. Also, es gibt immer diese Vorstellung der Digital Natives, der Schüler. Das benutzen auch Lehrer sehr gern. Das lässt sich in der Forschung nicht feststellen. Also, Herr Schulmeister hat das in Hamburg ganz gut nachgewiesen. Das gibt es nicht. Das sind eher digitale Naive. Jugendliche überspielen auch eine gewisse Unsicherheit, dann mit einer jugendlichen Coolness. Ähm, indem sie dann ganz schnell mal was rumtippen und der Lehrer steht dahinter und weiß sowieso nicht, was er da tun. Ähm naja, insofern wirken die auf den schon wie die digital einheimischen. Ja, aber es ist natürlich dann doch eher ein, ein naiver Umgang mit Medien. Ähm, ich habe so genickt, weil ähm, Regina da was Richtiges äh, gemacht haben. Die haben eben nicht einfach einen Klassensatz iPads reingestellt und jetzt macht mal. Ähm, sondern sie haben sich tatsächlich sich überlegt, ähm, wir brauchen ja in irgendeiner Form Leute, die das benutzen. Und äh, das die Lehrer an die Hand zu geben, das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Aber das passiert ist, das denn wirklich irgendwie, ähm, das, das 12er Pack iPads und jetzt mach ja. mal? Also, also wir hab haben ja vorhin bei Herrn Schulz gehört, welche Kaskade von Überlegungen dem eigentlich vorausgeht oder dranhängt. Da kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das einfach so rübergeschoben wird. Also ich ich muss jetzt mal aufpassen, ich, hatte, ich konnte mit einer Kollegin in Kaiserslautern sprechen, die ist an der Schule, Lehrerin, die haben drei Klassensätze iPads kaufen können, weil da ein Landesprogramm gab und ihre Frage an mich war, was mache ich denn jetzt damit? Die haben drei Klassensätze iPads rumstehen. Gut, da würde jetzt vielleicht den einen oder so. die andere die Antwort interessieren. Was macht man dann damit? Ähm oder den Zeitrahmen springen. In kurz? <lacht> Nein, in kurz. Ähm, also diese Geräte sind fantastisch, wenn es ums Produzieren geht, von Dingen, sich wirklich mit Medien aktiv auseinanderzusetzen. Also eine einfache Internetrecherche, da sind die eigentlich unterfordert, ähm, Aber auch das gehört dazu. Also ne, im Internet zu recherchieren ist eine ganz hohe Kompetenz. Ähm, Suchmaschinen bedienen, das können Jugendliche nicht, das können auch Studenten nicht, das kann ich aus meiner Uni-Erfahrung sagen. Ich habe Lehramtstudenten sitzen, ähm, die können nicht eine Suchmaschine bedienen. Die mhm. verstehen auch nicht, dass man zwei Suchmaschinen oder dreimal benutzen sollte. Also ähm, so diese vermeintliche Medienkompetenz und die Hoffnung, dass jetzt durch die jungen Lehrer sich das von selbst erübrigt, das Problem, nein. Okay, dann mache ich jetzt mal was, was glaube ich in der Diskussion häufig gemacht wird, nämlich zurückdenken an die eigene Schulerfahrung. Mhm. Bei mir so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es einen Computerraum in der Schule, im Souterrain schlecht beleuchtet, schlecht belüftet, ähm, da waren die Jungs mit den Aktenkoffern, die mit Zahlenschloss gesichert waren. <lacht> ich denke mal, jetzt bist du nicht Lehrer mehr aktiv, aber hast natürlich, ähm, ich denke mal insbesondere zu den Fachkollegen Mathe, Physik und ja. vielleicht ja auch Informatik oder Computerkunde, müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, sicherlich ähm, noch Kontakt. Wie sieht denn das da aus heute? Ja, die äh, klassischen Computerlabore, die gibt es natürlich auch weiterhin. Zunehmend bekommen die aber Räder, also Computer und Wheels, dass eben nicht mehr die Schüler zum Computerraum gehen, sondern der Computerraum zu den Schülern geht. Grundsätzlich ist es aber kein großer Unterschied. Es bleibt weiterhin dann nur im projektorientierten. Das wird halt mal für die Stunde gemacht. Aber was uns eigentlich, glaube ich, wirklich vor, äh, bewegt und was wir uns vorstellen, ist ein, ein integriertes, in, eine integrierte Mediennutzung und dazu müssen diese Endgeräte eigentlich ständig verfügbar sein. Also diese Art von Computerraum, wo man so hintapert und erstmal guckt, wie lange dauert denn das, bis das Ding oben ist, ach, meiner geht nicht mhm. und dann wird nochmal rumrumuscht mhm. und so weiter, das gibt es so immer noch? Ich dachte tatsächlich, ja, das, das wäre so jetzt immer im Klassenzimmer. Und das Klassenzimmer. ist bei den Computern nicht wirklich was anderes. Ja. Mhm. Also diese technischen Probleme, die gibt es natürlich weiterhin. Gut, da sind wir das natürlich ich... auch bei einer spannenden Frage, muss dann der Lehrer, muss das Lehrpersonal auch fit sein sozusagen im Beheben von Fehlern oder muss die Schule dann auch noch gleich drei IT-Menschen und, und Trainer einstellen, also wird das dieses Wissen auch nochmal ausgelagert in zusätzliches Personal oder sollte das schon im Lehrer drinstecken? In meinen Augen sollte dafür zusätzliches Personal gefunden werden. Mhm. Also der Lehrer auch, ja? ist als Pädagoge, Fachmann oder Fachfrau, dass, dafür sind die ausgebildet worden, für viel teuer Geld an den Universitäten und im Referendariat. Und dann wird diese wertvolle Ressource verschwendet für das, Administrieren von Netzwerken oder um Probleme an Computern okay. zu beheben. Und das Dann kann nicht sein. Merken wir uns schon mal, falls wir noch auf die Kosten zu sprechen kommen. Da gibt es auch noch so ein paar Kosten, die hat man vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Zettel. Also der Klassensatz iPads oder, um es von, von dem Namen wegzuführen, Tablets kostet, aber dann stecken da auch noch mal Kosten tatsächlich fürs Personal dran, wenn man es richtig machen will und den Lehrer nicht noch auch dafür abstellen möchte. Vielleicht gucken wir uns aber nochmal an, wie viel Bock eigentlich Lehrer haben, sich damit zu beschäftigen. Ich habe, wie gesagt, ne, einfach eine Presserecherche gemacht und über den Lehrer lässt sich vieles sagen und einiges davon, würde ich meinen, passt gar nicht richtig zusammen. Also ganz oft habe ich gelesen, die haben überhaupt keinen Bock auf neue Medien, aber diese internationale Vergleichsstudie, die letzte Woche rausgekommen ist, sagt, nö, 90 Prozent der Lehrenden sei prinzipiell aufgeschlossen. Was stimmt denn jetzt deiner Erfahrung nach? Wie denkt der Lehrkörper? Warum wird denn ein junger Mensch Lehrer? Doch, weil er doch Idealist ist, weil er den Schülerinnen und Schülern in seinem Leben helfen möchte als Lebensvorbereitung. Also alle Lehrer fangen als Idealisten an. Das wird vom System gründlich ausgetrieben im Laufe der Jahre, aber Idealisten, das sind sie alle. Und als Idealisten und als Pädagogen möchten sie für ihre Schülerinnen und Schüler das Bestmögliche erreichen. Und deswegen sind die grundsätzlich auch ausgeschlossen, neue Methoden und neue Praktiken im Unterricht einzusetzen und Na, einzuführen. Dahin wiederum habe ich auch was anderes gelesen, das muss ich äh, Steffen fragen, nämlich dass insbesondere die Studenten, also die Lehramtsstudenten, die sehr viel während der Vorlesung, zwischen den Vorlesungen, die Handys nutzen, twittern und mit dem Internet leben und das bedienen und benutzen, gefragt, äh, willst du das auch in deinem Unterricht einsetzen, wohl zu großen Teilen antworten, nein, auf keinen Fall, sowas kommt mir nicht ins Klassenzimmer, weil manchmal muss noch mal kurz was gucken. So, also wie passt denn das zusammen? Ähm also wir haben die Erfahrung in zwei Seminaren gemacht, die wir gestaltet haben. Man hat dann so 15 Studierende sitzen, die natürlich vorher noch ähm, getwittert oder was auch immer gemacht haben, Instagram benutzen und so weiter. Ähm, und die sitzen dann da und sagen, nee, das kommt mir nicht in mein Klassenzimmer, weil Kontrollverlust. Also die Angst des Kontrollverlustes, ähm, mhm. ganz häufig auch, da wäre ich ja gefilmt und das ist dann gleich bei YouTube. Ja, könnte passieren, wenn, der, wenn das Beziehungsverhältnis nicht passt, also... Das ist kein Problem der Technik, das ist ein Problem der Pädagogik. Und die haben auch kaum Vorstellungen. Ich habe selber eine Masterstudentin betreut, die hat nach vier Wochen, wo wir miteinander gesprochen haben, hat sie mich gefragt, sag mal, kannst du mich mal mit in eine eurer Schulen nehmen? Ich habe überhaupt kein Bild, wie das aussieht, wenn jetzt... Ein Schüler und alle Schüler haben jetzt ein mobiles Endgerät. Ich kann mir, kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich dachte das ja tatsächlich, das ist, oder wahrscheinlich ist es auch an vielen Schulen so, dass die einfach mal am Eingang zum Klassenzimmer einkassiert werden, oder, weil man nicht dauernd irgendwie das Gewimmel und Gequietsche haben möchte. Ja, das, es gibt ja wohl Modelle, aber ähm, das muss auch jede Schule für sich entscheiden. Ich, in meiner Schule war es so, da gab es ein Verbot aller elektronischen Endgeräte, wo ich Referendariat gemacht habe. Mhm. Dagegen habe ich halt leider permanent verstoßen, weil ähm, ist halt meine Uhr und mein Kalender. So, sorry. Ähm, tut mir leid. So. Also, ich, ähm, also du würdest sagen, ist, das muss auf einer anderen Ebene ja, in den Griff gebracht also Lernstudenten werden. Lernstudenten sind halt eine sehr besondere Gruppe. Häufig kommen die selber aus Lehrerhaushalten und Lehrerhaushalte sind sehr bildungsnah. Und da hat man auch so und das ist so eine Buchkultur. Also das Buch ist das heilige Gut. Ähm, in Lehrerhaushalten geht der Trend ja auch häufig zum dritten oder Viertbuch. Buch äh, mhm. Von daher kommen die mit so, auch, auch mit so einem Idealismus da an, ja, Idealismus ist schon klar, hohe Bildung, Humboldt ist ideal, das bringen die alle mit, aber das Buch ist so der heilige Gral und diese neuen Medien, das ist alles so, so weich, so, da gibt es ja keine Wahrheit und richtig falsch. Vielleicht ist es aber auch so, dass man prinzipiell oder viele oder die Leute in weiten Teilen, ob nun Lehramtsstudent oder nicht geneigt sind, ja, wie ich es vorhin getan habe, sich beim Thema Schule an die eigene ja. Vergangenheit zu erinnern und das vermitteln zu wollen, bewusst oder unbewusst, statt das, was Gegenwart ist oder das, was vielleicht Zukunft ist? Das hat man ja in Schule immer so. Also wir hier alle im Raum sind irgendwann mal zur Schule gegangen. Keiner von uns würde in dem Herzchirurgen sagen, mach mal deinen Schnitt drei Zentimeter weiter links. Außer er ist selber Herzchirurg oder hat zumindest Medizin studiert. Aber über Schule können wir alle sprechen. Und wir alle haben ein Bild von Schule im Kopf. Und wir hatten alle gute Lehrer und wir hatten auch weniger gute Lehrer. Wir haben schöne Erinnerungen an Schule, wir haben schlechte Erinnerungen an Schule. Also Schule ist einfach so ein, so ein, so ein gesellschaftlicher Kessel, in dem jeder mitreden kann. Und natürlich gibt es so Dinge, die wir selber für gut befunden haben. Und äh, aus uns ist ja, sind ja auch irgendwie erwachsene Menschen geworden. Ähm, trotz Schule. Trotz Schule und auch ohne Medien. Also äh, in meiner Zeit, da gab es noch die, die, die, die Modem-Geschichte. Also ins Internet gehen, das war tatsächlich eine Exkursion ins Neuland. Also das äh, musste auch vorbereitet werden und so weiter. Das war wirklich wie eine Exkursion. Ähm, wenn wir jetzt von der individuellen Ebene mal weggehen und versuchen, auf die staatliche zu gucken, wir haben schon einige Sachen vorhin gehört. Herr Schulz äh, gehörte der Enquetekommission kommission beim Bundestag an zu Internet und digitaler Gesellschaft. Es gibt einen Auftrag der Kultusministerkonferenz, Medienbildung zur Pflichtaufgabe in Schulen zu machen. Es gibt etliche Initiativen, wie die an der Schule, an der du warst. Es gibt Masterpläne. Ich habe also. Die Zeitungen sind voll davon mit Schule XY startet jetzt in die Zukunft, von mhm. Nord nach Süd, West nach Ost gibt es so punktuelle Sachen, aber es gibt offenbar nicht den Masterplan, der eine gewisse Verbindlichkeit und Systematik da reinbringt. Liegt es also immer noch so an der Gemengelage Interessen der Schulleitung, der Eltern und der Schüler, bis sich was bewegt? Darf ich dazu gleich was sagen? Ich würde nämlich noch gerne was zu dem Lehrerbild sagen, weil das ja. war jetzt ziemlich negativ und ich als praktizierende Lehrerin kann das gar nicht so stehen lassen. Also es gibt extrem viele engagierte Lehrer, die ähm, die Medien durcha die durchaus den Mehrwert der Medien sehen und ähm, ich glaube, dass ähm, naja, dass Medien noch nicht so in der Schule angekommen sind, wie sie es im Alltag angekommen sind, liegt vor allem erstens an der Unsicherheit der Lehrer bezüglich rechtlicher Sachen zum Beispiel. Also ich glaube, mhm. die meisten, die, hoffe ich jedenfalls, für die meisten Lehrer stehen die Schüler im Mittelpunkt und die Bildung und ja, dieses, äh, dieses Ideal, dass man, die, dass man die Schüler unterstützen möchte und die Welt verändern möchte, sozusagen. Ähm, aber ähm, also Unsicherheiten, was, was rechtliches angeht, was Datenschutz angeht. Ähm, und da muss ich noch sagen, okay, jede Revolution macht halt erstmal am Anfang Angst. Und die Schule ist der Mikrokosmos, der Gesellschaft, und ja, da äußert sich das dann eben. Also ich möchte und Wo siehst du jetzt sozusagen den Impuls? Dies, diesen Kosmos aufzumachen und eben das Digitale reinzuholen und damit umzugehen? Also würdest du sagen, das macht die Schulleitung, das macht der besonders engagierte Lehrer sowieso oder ähm, ist das was, was ja zunächst mal äh, das Ministerium und dann das, die Landesministerien und dann die Schulbehörden organisieren und strukturieren Also da muss ich zwischen, äh, na, zwischen Praxis und Idealfall Unterscheiden. In der Praxis ist es der eine oder der, die zwei engagierten Lehrer sind es, die das dann an der Schule umsetzen. Äh, der Idealfall wäre natürlich, dass Schüler wie Eltern wie Schulleitung wie äh, das Lehrerkollegium zusammen an einem Strang ziehen, ein Konzept erarbeiten. Also auch wir an meiner jetzigen Schule in Hamburg haben eine Projektgruppe digitale Medien, die dann im Austausch äh, auf jeden Fall in der Theorie, im Austausch mit dem Kollegium und der Schulleitung steht. Also das wäre der Idealfall in der Praxis, ist es leider nicht so. Und das mag aber auch daran liegen, dass Lehrer einfach sehr, viel, sehr viele Herausforderungen in ihrem Unterricht haben. Ja, also klar, digitale Medien ist eins davon. Aber es sind, es sind auch Inklusion, es, ist, es sind ach, magersüchtige Schülerinnen und und und. Also man hat so viel... Jedes gesellschaftliche Problemthema genau. vor allen Dingen soll da bearbeitet werden. Also es gibt Diskussionen drum. Was weiß ich, brauchen die Kinder Tanzunterricht in der Schule, Benimmunterricht oder sollen die lernen, Hartz-IV-Anträge auszufüllen und so? Solche Diskussionen hatten wir ja tatsächlich mhm. alle schon. Also alles, was irgendwie so liegen bleibt, können die ja auch noch irgendwie mitmachen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir über den Lehrer gesprochen und du hast auch gesagt, ähm, negatives Lehrerbild klang an. Passiert jetzt in der nächsten Frage nochmal, aber da äh, kann okay. ich mich auf einen anderen Redner stützen. Darf ich ich würde gerne jetzt von den Lehrern, wir reden bestimmt nachher noch querbeet, aber jetzt würde ich gerne erst nochmal auf die okay. Schülerseite. Gucken, einer aktuellen Studie nach, also die, die ich vorhin nannte, letzte Woche kamen sie raus, haben die so ganz passable Computerkenntnisse. Also da wurde so in 20 Ländern geguckt, international, nicht nur Europa, wie Achtklässler abschneiden, wenn es um Computerkompetenz geht. Und die getesteten Achtklässler, die Deutschen, lagen im Mittelfeld. Also war nicht Bombe, aber war auch nicht ganz weit abgeschlagen. Der Studienleiter, und auf den kann ich mich jetzt stützen, der hat im Interview gesagt, dass sie trotz der Schule so ganz passabel abschneiden, nicht wegen der Schule, könnte man also sagen, siehst du, geht doch auch so, sind eben doch die Digital Natives, muss ich ja als Lehrer nichts machen, das bringen die sich selbst bei, ist ja dann immer Bist so die Aussage. Also bis zu einem bestimmten Punkt ist es sicherlich richtig. Man muss sich bloß als für Deutschland die Frage stellen, wo könnte Deutschland denn stehen in diesen Inter internationalen Vergleichen, wenn wir dann digitale Medien mehr in der Schule einsetzen würden? Wären wir dann vielleicht an der Spitze und eben nicht nur Mittelklasse? Und das was wäre dann so. der Benefit, wenn es so wäre? Also klar, Wettbewerbsgedanke ist erstmal nichts gegen zu sagen, aber was wäre jetzt so toll dran, wenn Deutschland kurz hinter Australien, was weit vorne liegt, stehen würde? Ja, erstmal ist es natürlich hübsch für die Statistik und jeder kann sich stolz auf die Schulter klopfen, aber das kann nicht das unser Ziel okay. sein, sondern es geht natürlich darum, die Lebenschancen für unsere Schülerinnen und Schüler zu verbessern, weil schließlich, ich meine, dafür schicken wir sie in die Schule, darauf baut unsere Gesellschaft auf. Ja gut, dann wir müssen wir drüber reden, was die denn da eigentlich lernen sollen. Vorhin sprachen wir ja schon mal über den Computerraum, wo man so programmieren oder was ist ein Computer zu meiner Zeit plus minus gelernt hat oder zumindest hätte vermittelt bekommen sollen. Aber vorhin poppte schon mal auf, äh, Infos finden und bewerten, also verstehen, was ich da lese, es nicht nur nehmen und woanders reintun. Sinnvoll ist natürlich auch, was weiß ich, Aussprachebeispiele, ist natürlich ein Mehrwert, wenn ich in einer Fremdsprache höre, wie die klingt, statt irgendwie diese, diese Schriftlaute nachzuahmen. Dann könnte ich Filme drehen, ich könnte alles Mögliche machen. Worum geht's? Also was wird mir vermittelt, wenn ich... Um wenn all dieses und noch viel mehr. Ja, mein gute Güte, jetzt haben wir G8, also eh die, die Kinder die, gehen den ganzen Tag in die Schule. Da. Unsere Welt wird einfach eine digitale werden. Und wir müssen die Möglichkeiten, die all diese verschiedenen digitalen Medien bringen, das geht ja hier nicht nur ums Tablet, das ist ja eine Vielfalt. Ich meine, schauen wir uns hier oben, wie viele Smartphones werden hier gerade gezückt und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt nur das, was an der Oberfläche passiert, wenn wir über Industrie 4.0 und so weiter sprechen. Die Digitalisierung wird unser ganzes Leben auch in Bereichen durchdringen, die wir noch gar nicht ahnen. Und damit müssen wir einfach virtuos umgehen, lernen in all ihren Facetten und Bereichen. Könntest du noch mal eine Definition versuchen, was die Kinder lernen sollen bei der Anwendung oder Nutzung äh, digitaler Medien? Vorhin hatten wir schon gehört, letztlich ist die Technik nicht ähm, iPad oder Buch, sondern die Technik ist Lesen. Aber dennoch hängt ja noch eine Menge mehr dran. Ja, ähm, man muss ja die Frage stellen, was, was ermöglicht Lesen? Also Lesen, wenn ein Kind ne, kommt in die, die erste Klasse, das kann schon relativ gut sprechen, Deutsch und so weiter, oder auch Türkisch oder was auch immer, aber kann auf jeden Fall sprechen. Und trotzdem hat es zwölf Jahre oder 13 Jahre Deutschunterricht. Und lernt er ja Lesen und Schreiben. So was ermöglicht das? Das ermöglicht natürlich Zugang zu unserer Kultur. Also ich kann eben dann Fahrplan lesen, ich kann ein Buch lesen. Also Lesen ist eine Grundfertigkeit für die Kultur. Jetzt sind wir gerade an so einem Bruch, Wahrscheinlich eine Zäsur, wo was Neues dazukommt. Und diese Digitalisierung von Schule oder digitalisierte Schule oder wie auch immer man das, das nennen möchte, da geht es nicht darum, dass die äh, lernen, wie sie am besten äh, Film schneiden können, um bei Kickstarter das nächste Projekt zu machen, sondern es geht eigentlich darum, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Ähm, wer die Möglichkeit hat, in ein gutes Video zu schneiden, auf Probleme aufmerksam zu machen, kann natürlich teilnehmen an der Gesellschaft. Also es war noch nie so leicht wie jetzt, politisch Akzente zu setzen. Ähm, in den 80 ern eine Demonstration anmelden, das war ganz schön anstrengend. Ähm, heute bei YouTube, einen Film einstellen, ähm, der wahrscheinlich kontrovers formuliert ist, das geht in fünf bis zehn Minuten, je nach Internetgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> und und, und bei den Schulen und, wahrscheinlich auch nicht meist. Ja und, und ähm, äh, sozusagen es, es geht eben auch darum, Fähigkeiten auszubilden, aber im Kern geht es darum, Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn wir schon bei so Beispielen sind wie Fremdsprachenunterricht oder Mathematikunterricht, äh, wenn man sich anguckt, was für Geld in diese Nachhilfeinstitute fließt, äh, es ist Wahnsinn, äh, wenn man das, also wenn man da schon Angebote schaffen würde, die in irgendeiner Form digital zur Verfügung stehen und auch jetzt nicht unbedingt so viel kosten, äh, ermöglicht das natürlich auch wieder für Leute, die eben jetzt nicht gesegnet sind mit einem Bildungs da kommen wir vielleicht hoffentlich nachher noch zu, wo eigentlich die Inhalte herkommen und wer die beschafft. Ich würde aber gerne, ähm, weil ihr euch, glaube ich, mit Abstrichen ziemlich einig seid, ähm, gerne nochmal ja, den unvermeintlichen Manfred Spitzer reinzitieren mit der digitalen Demenz. Klappentext. Digitale Medien schaden langfristig Körper und Geist. Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, lässt das Gedächtnis nach. Nervenzellen sterben ab, nachwachsende Zellen überleben nicht, weil sie nicht gebraucht werden bei Kindern und Jugendlichen, wird durch Bildschirmmedien die Lernfähigkeit drastisch vermindert. Die Folgen, Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste, Abstumpfung, Schlafstörungen, Depression, Übergewicht, Gewaltbereitschaft und sozialer Abstieg. Und direkt danach kommt dann mit den Tablets auch der apokalyptische Reiter. Also was entgegnet man ähm, so einer massiven, geballten Kritik? Regina. Äh, äh, äh, ja. äh, Manfred Spitzer. Ja, ähm, äh, der Klappentext, dass da jetzt auch noch Raum für gegeben wird. Ähm, naja, also man muss einfach den, wir haben den, drei den Menschen, Wert. die weitgehend einig sind, und ich versuche ja, natürlich klar. von euch zu klar. hören, was ihr da sagt, also weil man einfach muss nur zu sagen. Rückwärtsgewandt, nostalgisch, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Erklärung, aber die Kritik ist ja da und sie ist massiv. Also erstmal ist es ja schon widerlegt. Also die ja. Studien, die er äh, da angeführt hat, also machen dick, machen aggressiv und was nicht, ist widerlegt. Also auf, auf der Ebene geht das schon mal. Und dann muss man eben den Mehrwert digitaler Medien. Ähm, kommunizieren und eben was du gesagt hast möchte ich unterstreichen die teilhaber eben auch dass es fähigkeiten sind wie informationskompetenz dass sie jetzt das schüler lernen zu filtern dass sie, dass sie lernen zu beurteilen was ist, eine, was ist eine vertrauenswürdige quelle was ist keine vertrauenswürdige quelle dass sie den reflektierten umgang mit den medien lernen also man hat ja, dieser ansatz dass das alles schlecht ist dass, Ach, es regt mich auf. Da fehlen mir schon fast die Worte. Also man darf nicht digitale Medien immer nur verteufeln und immer nur das Schlechte sehen, sondern man muss das Gute daran hervorheben und die Chancen hervorheben. Und auch natürlich die Herausforderungen, die es mit sich bringt, aber vor allem die Chancen. Das fehlt mir leider auch bei Lehrerfortbildungen so ein bisschen. In Hamburg wurde jetzt der Medienpass eingeführt, gute, eine gute Sache, konzentriert sich aber hauptsächlich auf, naja, auf negative Sachen. Also, wenn ich jetzt das zusammenfasse, was, was ihr beide ja. gesagt habt, können wir dann sagen, es verändert sich auch das, was wir wissen nennen. Also wir bewegen Na. uns weg von dem sicheren Abrufbaren, auch hin zum bewerten, einschätzen, zusammensetzen, Dynamisch beurteilen, verknüpfen. Ja. Ist das vielleicht der, das größte Hemmnis, dass dieser? Das ist ja dann tatsächlich wird oft benutzt, aber hier ist es tatsächlich ein Paradigmenwechsel, dass wir nicht bereit sind oder dass viele nicht bereit sind, diesen Shift mitzumachen, Also, dass man gerne einfach das, das sichere, fixierte, zwischen zwei Buchdeckeln zu packende, den Kanon hat, mit dem ist man ja happy. Jetzt gab es ja ganz viele in den vergangenen Jahren, ganz viele Bücher, die 99 äh, Romane, die du kennen sollst und so. Alles mhm. wird so durchnummeriert, eine Liste hast du das gelesen, kannst du mitstenken auf der Party oder ja. beim Bewerbungsgespräch. <lacht> Vielleicht, wenn ich da einhaken darf. Der Computer zwingt uns zum Nachdenken über Dinge, über die wir ohne Computer schon lange hätten nachdenken müssen. Und das fängt schon mit dem Taschenrechner an. Es ist völlig unsinnig, den Kindern bis zum Exzess das Rechnen beizubringen, weil es gibt eine Maschine. Die schiere Existenz einer Maschine, die schneller und sicherer rechnen kann, zwingt darüber nachzudenken, ist das sinnvoller Mathematikunterricht? Oder geht es in Mathematik nicht eher um das Modellieren und das Interpretieren von Daten oder Ergebnissen, okay. um Teilhabe an Welt? Das ist das eigentliche Ziel von Unrechten. Darauf muss es hinauslaufen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem ziemlich markanten Punkt zum Thema Matheunterricht und Erfahrungen mit solchem. Hätte ich auch noch einiges beizusteuern, in der Tat. Aber vorhin bei der Nennung von Manfred Spitzer habe ich schon den Shitstorm sozusagen herannahen hören aus dem Publikum. Ihr könnt gerne das, was ihr dazu sagen wollt oder auch nachfragen wollt, an die drei Fachleute hier vorne formulieren. Es gibt ein Saalmikrofon. Jetzt ist der Saal allerdings ziemlich voll, da ist das Saalmikro und ich sehe schlecht, ob einer von euch sich ich äußern würde ich, möchte. Würde ich vielleicht noch was sagen. Ähm Ganz kurz, lass uns doch bitte <lacht> erst mal gucken, hier vorne, dort auch, und dort. Ähm, bis das Mikro bei euch ist, würde ich euch bitten, euch freundlicherweise mhm. vorzustellen, damit die Herrschaften hier vorne wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne, kleinen Moment, es gibt ein, es gibt ein Mikrofon, die, die Leute hören sonst einfach nicht. Ich sehe ihn Aber im Livestream. Ach, das Mikrofon hat aber schon ein anderer Redner ergattert. Sie müssen sich kurz gedulden. jetzt hier gleich so rüber. Ah, man hört mich. Okay, Jetzt. Ähm, ich, äh, für mein Gefühl. Äh, Stellen Sie ist, sich freundlicherweise ja, kurz ich stell vor. Mich, ja, kurz. Mein Name ist Christian Liebisch. Ähm, ich arbeite auch im pädagogischen Bereich und zwar im Übergang zwischen Kita und Grundschule und habe da ein Programm entwickelt, ähm, Lernerlebnisprogramm Der kleine Stern. Und äh, für mich war hier ein Thema, was nicht so richtig für mich spürbar war. Und zwar die Frage ist ja, ob diese digitalen Medien oder die digitalen Endgeräte als Werkzeuge benutzt werden. Und das ist für mich das zentrale Thema, auch wenn man Manfred Spitzer entgegentreten möchte, weil das, was Manfred Spitzer anspricht, ist immer dieser passive Konsum, mit dem wir uns ständig auch auseinandersetzen müssen, der auch durchaus negative Auswirkungen hat. Ich arbeite hier zum Beispiel in Berlin, in Marzahn-Hellersdorf und dort äh, arbeite ich in sozialen Brennpunkten und dort bekomme ich die negativen äh, Auswirkungen von überdimensionalen Medienkonsum sehr wohl zu spüren, so wie sie auch Manfred Spitzer beschreibt. Insofern möchte ich ihm da nicht, nicht Unrecht geben. Aber die Frage ist ja, inwieweit wir es schaffen, möglichst früh äh, den Kindern ein Gefühl dafür zu äh, vermitteln, dass man damit tatsächlich etwas gestalten kann. Ich nehme nur ein ganz kleines Beispiel, dann bin ich auch sofort durch. Ich habe heute äh, in einer Grundschule dort in, in, in Marzahn-Hellersdorf äh, mit Kindern mit einer App ihre eigene Stimme aufgenommen und dann haben wir dort eine kleine, ja, so eine kleine Musik aus Gruselgeräuschen und äh, die Kinder waren erstens mal total happy darüber, dass sie gehört wurden, dass auch die, die Kinder, die ganz, ganz, ganz wenig sonst sagen oder sagen können, äh, sich Gehör verschaffen konnten. Also dieses äh, pädagogische Thema der Selbstwirksamkeit, das war ein, Riesen, ein Riesenerfolg. Und da kann ich nur sagen, in dem Moment, wo ich das als praktisches Hilfsmittel, als Werkzeug einsetze, sind die Sachen prima. Okay, Nehmen wir als Ergänzung, ich glaube in der Tat, dass dieses Thema hier doch schon bereits anklang und zwar ziemlich deutlich, ich glaube auch schon in der Vorrede von Professor Schulz und in dem, was ihr zum Schluss sagtet, steckte das ja drin, dass eben ja, der aktive Umgang, das Bewerten und, und sich darin bewegen können, statt sich nur sozusagen zupusten zu lassen, dass das das Eigentliche ist. Jetzt haben Sie, glaube ich, reelle Chancen, das Mikrofon zu bekommen. Wäre auch gar nicht so ehrlich gewesen, Saskia Esken ist mein Name. Ich wollte tatsächlich gerne ins Spiel bringen, ob Medienkompetenz, Erwerb von Medienkompetenz und Bildungseinrichtungen nicht die Aufgabe haben, genau zu so einem Umgang mit den, mit den Geräten, mit den Medien zu erziehen oder zu ermöglichen. Ähm, anstatt eben zu sagen, die sperren wir aus, was da draußen passiert, was die Kinder und Jugendlichen da draußen, ähm, übrigens auch schon womöglich in der Kindertagesstätte, im Kindertagesstättenalter zu Hause damit anstellen. Das interessiert uns nicht, wir wollen damit nichts zu tun haben, sondern eben äh, so, so einen äh, kompetenten Umgang, einen vertieften Umgang äh, damit zu ermöglichen. Aber auch die Chance, eben. Äh, ich kann mich auch davon mal zurückziehen, ich muss da nicht ständig dran kleben, ich, ich bin nicht internetsüchtig, sondern ich gehe kompetent und verantwortungsvoll damit um. Ich glaube, die Antwort die auf die Frage, äh, ob das so sein so. sollte, kann ich Ihnen stellvertretend für die drei Diskutanten geben, ja. Aber genau. vielleicht diskutieren wir nochmal, in welcher Form. Also sollte das ein Fach sein, so, so wie es früher als Wahlpflichtfach EDV gab, jetzt vielleicht mit dem Schwerpunkt eher, ähm, ja, Computerkunde oder so Beurteilungskompetenz als Fach oder ist das nicht eher integraler Bestandteil von Geschichte, Mathe, Physik, Englisch, whatever. Äh, ja. Regina Schulz zeigt schon auf sich selber. Ich weiß die Antwort. <lacht> ähm, ja, also Meiner Meinung nach muss es einfach integriert werden. Das, also ich finde es kontraproduktiv, tatsächlich ein Fach Medien einzuführen, weil es von Inhalten dann losgelöst ist. So ein bisschen wie das Fach ähm, Seminar oder Methodik, ähm, dass man dann eben auch mit Inhalten verknüpfen muss. Also ich fände es sinnvoller, wenn es eben ein integriertes Mediencurriculum gäbe. So, äh, Aber hättest du mal ein praktisches Beispiel, ähm, einen Anwendungsfall, wo du in Englisch zum Beispiel die Sprache oder Landeskundliches ja. vermittelst und diese Kompetenz schulst, ohne dass das immer so Achtung, jetzt kommt die Medienkompetenzschulung, so vorschmeckt. Also es kommt ja darauf an, was man machen will. Ne? Also wo es sich zum Beispiel anbietet in, in Geschichte, wenn man über die Stasi und Überwachung redet, dass man da äh, anknüpft. Oder wenn man in einem Längsschnittthema wie französische Revolution mit ähm, Bildung von Öffentlichkeit, dass man da auf gar keinen Fall den Arabischen Frühling ausklammert, auch wenn es das Fach Geschichte ist. Also das sind natürlich Themen, die sich da eben anknüpfen lassen und ähm, da habe ich auch mit meiner Klasse das so gemacht, dass ich sie vorher im Internet ein bisschen Gestalkt habe und dann ähm, ihnen die Informationen ihn? gegeben habe, die ich über sie rausgefunden habe. Ähm, in der Oberstufe war das. Mhm. Und genau. was haben sie gesagt dazu? Weil äh, das geschockt? Ist, ja, ja. Glaub, also das das gerade ja wenn irgendwie. So gebetsmühlenartig von Eltern nee, und. Ich glaube, erst wenn einem das wirklich vor Augen geführt wird, was tatsächlich alles für Bilder auf Instagram sind oder wie detailliert äh, beschrieben ist, welche Spiele wann bei Steam für wie viele Stunden gespielt wurden ähm, und das eben für alle ein sehbar ist oder auch wenn man sie sich nur gegenseitig mal googeln lässt, eine, drei, eine, eine, eine Viertelstunde auch nur, ähm, was da für Sachen rauskommen und dann ist aber auch immer diese Reaktion, dieses oh nee, nee, äh, krass, erstens, das wusste ich gar nicht und nee, Gott, das ist ja peinlich und davor schon, äh, wird immer schon ausgetauscht und oh krass, ja, das, oh Gott, oh Gott, nee, da muss sich was ändern. Also tatsächlich, mhm. wenn man, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man ähm, den Schülern das vor Augen führt oder sie sich das selber vor Augen führen dass das sehr viel wertvoller ist, als wenn ich das wieder und wieder sage. Das ist also das Plädoyer sozusagen für die integrierte Medienkunde, aber ich glaube, da hinten gab es noch eine dritte Frage, bitteschön. Lena Ulbricht, BZB, ich komme aus der Bildungsforschung und da ist soziale Ungleichheit immer ein unheimlich wichtiges mhm. Thema und äh, das finde ich ist auch eine ganz natürliche Antwort auf Herrn Spitzer, auch wenn Sie schon eine Menge äh, da geliefert mhm. haben, weil mir erscheint, und da würde mir aber auch nochmal, würde Ihre Ansicht mich noch mal interessieren, dass eben digitale Kompetenz auch nicht sozial gleich verteilt ist. Und wenn wir wissen, dass sie unheimlich wichtig ist für den weiteren Bildungsweg, fürs Hochschulstudium, für den Arbeitsmarkt, wenn wir auch wissen, dass IT-Sicherheit ein Thema ist, das sich eben auch so durch alle Bereiche und alle Institutionen zieht, ist es eben eine Frage, kann der Staat sich wirklich leisten, die digitale Kompetenz nicht in der Schule zu vermitteln, bekommen wir dann nicht eben auch so eine soziale äh, Zweiteilung, wo ein Teil eben lernt, damit umzugehen und äh, eine andere Gruppe eben leichter anfällig wird für Identitätsdiebstahl, auf dem Arbeitsmarkt nicht unterkommen und so weiter. Das ist genau das, was in der Studie in der vergangenen Woche ja auch ausgewertet wurde. Ich glaube, da wird es im März oder so auch nochmal feinere Ergebnisse geben. Aber in der Tat hat diese Studie, ist auch der Frage nach der sozialen Herkunft nachgegangen, der Ausstattung im Elternhaus mit solchen Sachen, der finanziellen Ausstattung im Elternhaus natürlich auch ganz klar. Und ein Ergebnis war, dass in der Tat, wie in Deutschland generell im deutschen Bildungswesen, die Herkunft auch bei dieser Kompetenz, wie wir sie jetzt hier beschrieben und eingeengt haben, eine Rolle spielt, also in dem Sinne, dass die Kinder mit wohlhabenden, reichen Eltern eine höhere Kompetenz haben als die mit weniger reichen Eltern. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Seite sozusagen noch eine Frage oder einen Einwurf gibt. Ich möchte es nicht, nicht abwürgen. Hier vorne sitzt noch jemand. Oder äh, ich, Stefan, du hast aufgezeigt, ich ja, wollte es genau. nicht abwürgen, es, es, ich glaube, du wolltest um genau die, zu dem Zusammenhang was um sagen. um die soziale Komponente, also ich es aus meiner persönlichen eigenen Arbeit, 50 Euro ist für manche Familien viel Geld. Wir reden hier über einen Taschenrechner für 50 Euro und Grafikrechner, das ist wirklich das Einfachste, was am Markt verfügbar ist und das ist für manche Familien viel Geld. Deswegen haben wir eigene aus eigener Anstrengung heraus eben entsprechende Förderprogramme aufgelegt, sodass die Kinder eben die Teilhabe ähm, dass wir den Kindern die Teilhabe ermöglichen. Also ich denke mal, dass wir über das Instrument äh, der Bildungsgutscheine, die vor einigen Jahren erfunden wurden, entwickelt wurden, vielleicht nachdenken müssen, um das, um Kindern aus sozial schwachen Familien einfach den Zugang zu ermöglichen. Ja, wobei ich immer sozial schwach so schwierig finde, weil die ja unter ich Umständen gestellt, sozial, sozial total also fit sind. Also man kann sich nicht ich glaube, da können wir auch gleich noch mal weiterreden, aber da hinten ist, ah, da sitzt jemand, Entschuldigung, ich sehe euch so schlecht, weil wir so angestrahlt werden, aber ich sehe das grüne Mikrofon. Ja, hallo, Markus Kressler. Ich habe selber auch schon viel mit Medien zu tun gehabt, habe das selber auch schon im Training eingesetzt. Ich mache Sporttraining für kleinere Kinder und die toll auf, auf dem iPad gefilmt und die dann gezeigt, wie die sich bewegt haben es hat Total super funktioniert. Wie die Hochleistungssportler mit Visualisierung. Mhm. Genau, ja, und die Kleinen sind auch total begeistert davon. Habe auch selber schon davon profitiert. Also mir hat es ermöglicht, zwei, drei Sachen parallel zu studieren in meinem eigenen Tempo und habe da ja, meinen Lebensweg durch diese Möglichkeiten auch bestritten, um jetzt gerade dabei in Berlin ein Unternehmen zu gründen, die ähm, Online- und Offline-Uni auch verbinden, wo auch diese Technologien eine zentrale Rolle spielen. Und dort haben wir einen Gedanken, der mich auch mal in der Schulbildung interessieren würde. Und zwar ist das ein bisschen übergreifender, als einfach nur ein Fachmedien einzuführen, auch die Möglichkeiten in der individuellen Entwicklung ähm, auszunutzen. Also, ähm, Sie haben zum Beispiel schon gesagt, dass die Kinder dadurch ähm, auch die Möglichkeit haben, Filme zu erstellen. Und, ähm, wird sowas auch ermöglicht, nach eigenen Interessen dann auch Prüfungsformate zum Beispiel abzulegen oder könnte es da auch mal in der Zukunft hingehen, dass einfach eine flexiblere Gestaltung der Schule auch nach eigenen Interessen möglich ist und Fächer gar nicht mehr so beschränkt sind und so vorgegeben sind? Oh, das ich ist natürlich der wünschen. Kraus für jedes Ministerium, oder? Also, das also ich würde es mir wünschen, das wäre der Idealfall, dass sich auch, also wenn ich, wenn es eben im Unterricht integriert wird, definitiv sich auch so in den Prüfungen äh, widerspiegelt und nicht eben jeder Schüler äh, bloß nicht kooperiert mit anderen und auf seinem eigenen Zettel mit Stift die auswendig gelernte Antwort quasi widerschreibt. Selbstverständlich, also aus meiner Sicht wäre das großartig, ähm, ob das tatsächlich kommt, ähm, wage ich stark zu bezweifeln. Und da kommen wir vielleicht auch ähm, wieder zurück zu den Lehrern, die ähm, skeptisch dem Gegenüber sind, die eben den Lehrplan im Hinterkopf haben, die zentralen Abiturprüfungen im Hinterkopf haben, standardisierte, äh, standardisierte Tests im Hinterkopf haben, ähm, Operatoren, die eingeführt werden müssen und, und, und. Und Da, da käme ich ähm, auch ins Schwitzen, weil all diese Sachen muss ich ja als Lehrerin auch, also es ist ja nicht so, dass, dass mir das freigestellt wird, den Lehrplan so und so, zu bearbeiten, sondern ich muss am Ende des Schuljahres auf diese oder jene Prüfungen und, und Inhalte hinsteuern. Wie sollen sich da die Lehrer verhalten? Also das, was sie dann in dieser Hinsicht leisten könnten, läuft dann darauf hinaus, passiert in ihrer Freizeit und ist ihrem Engagement geschuldet. Naja, also es ist sehr wünschenswert, dass sich die Prüfungsformate ändern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich, ich also habe sie nicht in der, in der Hand. Aber also was man, ich würde es vollkommen unterstreichen und ich würde es mir wünschen. Also was man, was man da erstmal sagen kann, das ist, ist es Tatsache. Also es gibt ja genügend Studien seit den Nullerjahren zu den Laptop-Klassen und jetzt zunehmend zu den Tablet-Integrationen und so weiter. Was da immer wieder rauskommt ist, der Unterricht wird offener, der Unterricht wird schülerzentrierter, der Unterricht wird individualisierter. Also das schwingt quasi in dieser, in dieser Thematik einfach mit. Also geben Sie so einem Jugendlichen das Werkzeug in die Hand, dann wollen die damit was machen und die wollen nicht... Im, im, im, im E-Book, äh, Schulbuch, äh, das PDF durchblättern. Nee, die wollen damit arbeiten, also wirklich ein Werkzeug benutzen. Ähm, und im Moment ist es tatsächlich so, wir haben so zwei Schienen, auf der einen Seite kommt tatsächlich dieses individuelle und offene und schülerzentrierter, was eben auch heißt, ich habe eben am Ende kein standardisiertes Wissen mehr über die französische Revolution, also ich kann nicht davon ausgehen, dass die 30 Personen da das Gleiche im Heft stehen haben. Ähm, was halt schwierig ist, wenn man an die PISA-Studie denken, die ja auch sehr standardisiertes Wissen abfragt, das Zentralabitur fragt standardisiertes Wissen ab. Also da beißen sich gerade zwei ähm, Bewegungen äh, tatsächlich. Und ich weiß, ich weiß nicht, wo das hingeht. Ähm, ich weiß, dass es in mündlichen Prüfungen, wo Lehrer ähm, Gestaltungsspielraum haben, ähm, tatsächlich äh, man diesen Werkzeugcharakter nimmt. Das hat auch nichts mit Digitalen zu tun. Ähm, da gibt es eben dann in der Vorbereitung, ist eben der Auftrag in Liberello zu irgendeinem Thema zu gestalten. Also ganz richtig mit Hand und so weiter. Das passiert schon. Also den Freiraum, den Lehrer bekommen, den nutzen sie auch kreativ, wenn sie ihn bekommen. Ich würde gerne noch mal, weil du jetzt von Studien anfängst zu sprechen, fragen. Gibt es denn eine Studie, die tatsächlich so einen messbaren Lernerfolg belegt? Also im Sinne von, ist es besser, ist es schlechter, ist es äquivalent? Also... Ähm Das Problem schwingt ja mit dem anderen. Mit, äh, Schule, also Schulträger haben ja äh, auf der einen Seite können die ganz klar beziffern, sechsstufiges Gymnasium, sind so und so viele Schüler, sind so und so viele Geräte, sind so, ist so und so viele äh, Kosten für Support und ähm, IT und Internetanschluss. Und auf der anderen Seite ist dann so dieses, dieser Mehrwert. Also kommen denn dann auch 0,6 äh, Prozent bessere Abitur raus? Nein, also es können Sie auch nicht messen. Es gibt, es gibt aus den Mitte der der er Jahre gibt es so Vergleichsstudien. Ähm, da hat man quasi die eine Klasse mit Laptops oder WebQuest oder was auch immer man da benutzt hat unterrichtet und eine andere Klasse dann parallel klassisch in Anführungsstrichen unterrichten lassen. Ähm, die messen halt komischerweise immer einen Mehrwert. Ähm, die evaluieren sich aber meistens auch selbst. Also wenn der Bildungsforscher seinen Webquest in der eigenen Klasse quasi durchführen lässt und dann einen Wissenstest daran macht und dann feststellt, oh, meine Webquest-Schüler sind viel besser als die, die bei einem anderen Lehrer unterrichtet wurden. Dann mag das, das Interessensgeleit Nee, das ist auch nicht überraschend, weil er, er evaluiert sich selbst. Ja also passt die Studie eigentlich auf. Ja. Ja, Gut, gibt es objektive Studien und Belege oder meinetwegen Indikatoren? Nee, das, das Problem ist, ähm, Unterricht ist einfach viel zu vielschichtig. Ähm, das fängt schon damit an: habe ich die jetzt in der neunten oder zehnten Stunde, hm. früh in der ersten, nachmittags in der dritten, äh, vormittags in der dritten, vierten, vor der Frühstückspause, ist, ist, ist vor der Tür gerade eine Baustelle. Das sind alles Störgrößen. Ähm, wenn man sowas messen wollte, müsste man das Bild des grauenhaften 70er-Jahre-Sprachlabors rauskramen. Also wirklich so abgeschottet von der Welt. Und das ist nicht das, was wir wollen. Also das ist, das, nee. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, der bei dir anklang. Nämlich meine Vermutung, dass du als Angestellter von Texas Instruments ja auch sozusagen ja, Angestellter deines Unternehmens bist. Und ja. vorhin klang das an mit der Ausstattung an Schulen. Ja. Da schlummert natürlich auch ein riesen Absatzmarkt für alle Firmen, die, dem Markt, was, ja, die diesen Markt heben wollen, also die eben ihre Geräte von welcher Marke auch immer oder Programme von welcher Marke auch immer da laufen haben wollen. Ist das ein Interessenskonflikt oder ist das eine Verschwörungstheorie von mir, die völlig haltlos ist? Ja, ich glaube, dass alle Unternehmen, die am Bildungsmarkt aktiv sind und das sind jetzt nicht nur wir, das ist auch nicht nur Apple oder das ist auch nicht nur Google, sondern es sind auch die ganzen Verlage, es sind aber auch ganz viele private Einrichtungen, Institutionen, dass die einen deutlichen Mehrwert liefern für das, was da eben in der Schule machbar ist und möglich ist. Es ist ein... Sehr, sehr schwierig und ich sehe es bei meiner eigenen Familie, meine Frau ist Grundschullehrerin, wie viel Zeit die verbringt, äh, Unterricht vorzubereiten. Und es geht eben einfach nicht, ist es von einem einzelnen Lehrer nicht darstellbar, nicht leistbar, einen Lehrplan, der sehr abstrakt ist, in konkreten Unterricht umzusetzen und jeden Tag eine Lehrpla äh, Lehrprobenreife Stunde hier abzuliefern, das geht einfach nicht. Und dafür gibt es kommerzielle Angebote. Und das ist an sich erstmal kein Problem. Nein, wir sind auch alle froh, dass wir Ärzte haben und die werden auch entlohnt. Ja, klar. Also wir aber haben jetzt den Mehrwert in Gesundheit. Warum haben wir nicht den Mehrwert in Bildung? Da, da verstehe ich nicht, warum. Ein Punkt, warum muss Bildung unbedingt kostenlos sein? Für den Schüler Lehrmittelfreiheit ja, aber einer muss am Ende des Tages bezahlen. Okay, und der Sei es der Lehre mit Selbstausbeutung oder auf anderem Wege. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass das System, <lacht> wie wir es bisher haben, dass die Schulbuchverlage beim Ministerium ihr jeweiliges mhm. Buch abnicken lassen und man sich da auch kennt und so weiter und schätzt oder auch weniger und das ein Geschäftsmodell ist, will ich ja nicht sagen, dass das das Beste ist. Aber natürlich muss man fragen, wenn jetzt sozusagen digital erstmal aufgerüstet werden muss und wir haben aktuell, ich glaube, teilen sich... Elf Schüler dieser aktuellen Studie nach einem Computer, also sprich, da ist Luft nach oben in jeder Hinsicht, woher kommt das? Also das, das ist ein Vakuum, es will gefüllt werden. Wer kommt rein und also was ist sinnvoll? Ist es ist wichtig, wenn man sich jetzt für was entscheidet, dass man den Schülern aber auf jeden Fall die Optionen ähm, deutlich macht, die es gibt, dass man sie auch informiert über ein Tor-Netzwerk oder über Raspberry Pis oder über Open Source äh, Software generell. Und was war das mit den Raspberries? Was wie was war das was ist sieht? das Achso <lacht> ähm, das klingt ja erstmal gut <lacht> ein kleiner günstiger Rechner in dem Schüler auch praktisch arbeiten können das heißt ähm, ein iPhone kann ich heutzutage nicht mehr aufmachen Raspberry Pi aber schon ähm, kann da auch tatsächlich Hand anlegen und rumlöten und sehen was das ähm, was das ähm, ja, also was das Innere eines äh, kleinen Rechners macht mhm. Also wichtig für mich sind dabei eben Optionen. Deswegen also auch dieser Ausdruck Peducation finde ich ein bisschen unglücklich, ähm, weil das auch eben auf eine Marke zugeschnitten ist. Ähm, die Vielfalt macht es einfach. Und das ist auch so, also die Vielfalt macht es auch im Unterrichtsmaterial, macht es in der Methodik, macht es auch in der Anwendung der Medien. Also für mich ist es nicht das so, dass... ich verstehe ich, ich total ja. und äh, sehe da auch den Mehrwert. Aber frag mich, ist das nicht für die Lehrer und Lehrerinnen ja, und selbst auch für den IT-Support an der Schule, wenn wir uns den mal hinzuwünschen dürfen, den ja. gibt es wahrscheinlich noch höchst selten, unheimlich anstrengend, also mit tausenderlei verschiedenen Betriebssystemen, äh, technischen Endgeräten und so weiter zu hantieren. Also Bin es ist ich? eine Bist große du? Freiheit natürlich, aber es macht es so. ja auch schwierig. Also ganz, Ich glaube, wir haben so ziemlich begonnen mit dem Thema Kontrollverlust und mhm. da kann ich mir vorstellen, gibt es dann vielleicht die Angst, genau das zu erleben als Lehrerin oder Lehrer? Ja, aber die, die, die Frage ist, ob er jemals Kontrolle hatte. Ähm, hm. zu, dieser, zu dieser technischen Geschichte. Ähm, jeder Standort ist erstmal individuell. Und es ist, also man muss halt tatsächlich schauen, was will man pädagogisch überhaupt? Ähm, ähm, was will man dann technisch umsetzen? Wie viele Schüler habe ich? Brauche ich eine Standleitung? Reicht eine einfache DSL-Leitung? Das sind alles so Fragen, die man individuell klären muss. Ähm, und man kann aber so ein paar Empfehlungen geben. Also. Man sollte halt tatsächlich ein eigenes Schülernetzwerk machen. Es macht keinen Sinn, dass sich Schüler, Lehrer und die Schulleitungen ein WLAN teilen. So, das ist schon aus Sicherheitsgründen davon abzuraten. Es gibt es auch kein Unternehmen. Also da gibt es auch verschiedene Netze. So, das heißt, man muss auch Rahmenbedingungen schaffen: WLAN, vernünftige Internetverbindung. Interessant wäre auch, man müsste mal über die Störerhaftung für Schulen nachdenken. Also Schule, Schulen sind eigentlich Exper Experimentierräume und Experimentierräume sind auch dafür da, Fehler zu machen. Ähm, wir schreiben Diktate, die werden von, werden von den Lehrern korrigiert. Und man kann es dann wieder besser machen. Wenn Sie einen Brief von einem Anwalt kommen, bekommen, äh, mit x Tausend Euro zu bezahlen, äh, den Fehler machen Sie. Eigentlich nicht mal. Also man, man müsste auch so, so eine politische Rahmenbedingungen. Also, warum gibt es eine ja, Störerhaftung für Schulen? Ja. Wir sind in einem föderalen System. Ähm, naja, das sind Bundesgesetze. Ja, aber das wer sagt ist, dann, wie, wie eine Schule, was, was, sagen wir mal, das Mindestequipment für eine Schule XY ist? Oder? Nee, das, also die Erfahrung, die ich habe, die Ausstattung von Schulen ist ein heißes Thema. Da drängen die großen drei auf den Markt. Es gibt Gegenmodelle, so Pinier-on-Device und solche Geschichten. Ähm, was die aber alle brauchen, ist eine Infrastruktur. Und das heißt, eine Internetverbindung, die eben nicht Montagmorgen ausfällt, äh, ist ein vernünftiges WLAN, das ähm, mehr als zehn Endgeräte im Einloggen zulässt. Äh, das auch zulässt, dass die Kinder sich im Haus bewegen können. So. Ähm, das sind aber keine Riesenkosten. So, dann haben wir die, die Endgeräte-Geschichte ähm, ob das dann eine Firma ist, weil sich eine Schule dafür entschieden hat, ne, gute Erfahrungen mit Textax Instruments gemacht, warum denn nicht? Ja, wenn die Schule meint, das ist für sie okay, mit Absprache mit den Eltern und allen Beteiligten an dem Schulentwicklungsprozess, finde ich das okay. Ähm, bei anderen, bringen ja ohne die Weißgeschichten, da muss man einfach andere Lösungen finden. Ähm, da ist eben der Lehrer nicht der unbedingt, der den Support leisten kann, aber vielleicht gibt es dann in der Hofpause, die ähm, IT-Schüler-AG, äh, die dann so ein Support-Table einrichtet. Also das sind einfach kleine Lösungen, die sehr viel wegnehmen und die zum Schulleben aber auch viele beitragen, wo das auch so ein Thema ist, das geht uns alle an. Ähm, also man muss sich da, man muss da die richtigen Fragen stellen äh, und dann auch Antworten finden. Und da braucht es natürlich Beratung. Und da gibt es genug von uns ja allen. Also. Vielleicht gibt es hier noch Beratungsinput. Ich würde ganz kurz noch mal fragen, Lydia, gibt es auf Twitter was, was du in die Runde tragen möchtest? Nein? Dann fragen wir in den Saal bitte wieder mit Selbstvorstellung. Und vielleicht auch mit dem Zusatz, an wen die Frage geht. Okay, Reinhard Roth, Schulleiter John F. Kennedy, Schule Berlin. 1700 Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Es gibt hier eine Menge Themen, die so angerissen werden, da wird schnell drüber weggegangen, das finde ich bedauerlich. Erstens Infrastruktur, wir haben zeitweise sechs, siebenhundert Leute eingeloggt, das funktioniert überhaupt gar nicht mit unserem Zugang. Ich habe den Senat gefragt, das kostet 1100 bis 1500 Euro pro Monat wenn ich ein Glasfieberkabel haben möchte für meine Schule, was Voraussetzung ist bei der Größe unserer Schule, dass wir überhaupt digital online sein können, wenn ungefähr die Hälfte der Schüler das nutzen wollen. Diese Dinge sind ganz wesentlich. Das andere ist, wir sind hier wirklich in einer Situation, da kann man nicht sagen, Deutschland liegt da im Mittelfeld. Das ist eine Katastrophe, wo wir sind, für so ein hochentwickeltes Industrieland mit dem Anspruch, den wir haben. Ist es ist unglaublich, dass Lettland besser ist als Deutschland in diesem Punkt zum Beispiel. Ich liebe Lettland, also ich habe nichts gegen Lettland. Die andere Seite ist, dass es mit einer entsprechenden Digitalisierung tatsächlich einen Paradigmawechsel in der Pädagogik geben kann. Wir haben schon Schu äh, Sch äh, Lehrer an der Schule, die benutzen im Grunde genommen das Netz als Klassenraum. Es gibt diesen Flipped Classroom, diese äh, Flipped Learning äh, Ideas, also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten darüber zu sprechen, äh, führt jetzt zu weit, aber es gibt Möglichkeiten, Unterricht zu verändern und viele Lehrer von der Grundschule bis zur Oberlochschule haben äh, Websites äh, und äh, kommunizieren interaktiv mit ihren Schülerinnen und Schülern und mit den Eltern äh, in vielfältigen Formen. Ich habe Sch äh, Lehrer, es sind meistens die amerikanischen Lehrer, die wir an der Schule haben, die zum Teil nicht mehr in die Klasse gehen, sondern die Schüler arbeiten selbstständig und es gibt, es gibt dann Meetings, wo die Arbeitsergebnisse der Problemlösung präsentiert, vorgestellt, diskutiert werden. Das heißt, wenn man die Instrumente, die wir heute schon haben, auch im Sinne einer neuen Pädagogik nutzen würde, würde sich Unterricht ganz radikal verändern können, wenn man das will. Dann und das bedeutet, ja, aber das rein, bedeutet rein, auch, rein dass gefragt? man politisch dafür Voraussetzungen schaffen muss, und die sehe ich in Deutschland im Moment nicht, trotz Pisa, trotz ICMS das heißt, und alles um andere. Das jetzt noch mal um überzuführen. Das heißt, Sie sehen, wenn ich es jetzt für mich zusammenfasse, nicht, dass sich äh, im politischen Orbit jemand des Themas annimmt. Und es funktioniert nur so, wie Sie es machen, so ein bisschen mit Notstandsmanagement und einzelnen Lehrern, die sozusagen an der Basis was verändern, was aber nicht den Überbau verändert. Ist das auch eure Diagnose? Oder ja, seht ist, ihr, dass äh, es ist, in beide Richtungen sich bewegt? Es ist halt genau das, was ich gemeint habe. Ähm die Politik hat natürlich den Auftrag, Rahmenbedingungen bereitzustellen. Jetzt ist eine Schule mit 1700 Schülern, das ist mir vollkommen klar, wenn sich 400 gleichzeitig einloggen wollen, gibt es da einen Peak, äh, da stößt jede, da stößt, da stößt jede VDSL-Leitung an die Grenze. So. Und das heißt, natürlich braucht man eine Glasfaserkabel, man braucht eigentlich auch schon eine Standleitung, wenn man dann auf seinen eigenen Surfern das laufen lassen möchte oder auch nicht. So, das sind die Rahmenbedingungen. Und Unterricht wird natürlich offener und der soll auch offener werden. Aber auch da ist die Politik gefordert, denn ähm, wo kommen denn, also das, die KMK ist ja kein Gremium, die irgendwie nichts tun, sondern die Rahmenlehrpläne werden ja dort entwickelt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir also, keinen Politiker auf dem Podium gibt, haben. Ja, wir haben wo, ja einen im Raum. Wo, würde, wo also, würdet ihr denn sozusagen meinen, dass man ansetzen muss oder diese Forderungen erheben muss? Also immer jemals im, im einzelnen Problemfall. Ich glaube, wir machen gerade einen ganz großen Fehler. Wir geben hier den Schwarzen Petern von den Lehrern zu den Universitäten, jetzt geht man zu der Politik und so weiter und so weiter. Was wir brauchen ist einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, wofür geben wir unser Geld aus. Deutschland gibt in einem internationalen Vergleich unterdurchschnittlich viel für Bildung aus. Ja, wir sind doch alle Wähler. Also ich meine, wir können doch bestimmen darüber, wie denn zukünftig unsere Gesellschaft aussehen soll. Ich glaube, jeder Bildungspolitiker jeder einzeln befragt, egal, jedweder Couleur würde sagen, da gebe ich Ihnen total recht. Ja. Das ist genau die Frage und da müssen wir den Konsens finden. Jetzt hat, ähm, Frau Gut, Merkel dann wird es jetzt ganz unangenehm, wenn wir schon bei dem Schwarzen peter verteilen sind, dann müssen wir natürlich auch sagen, wo wird gestrichen, was können Frau wir denn Merkel, entbehren? Ja, wir müssen diesen Prozess starten und die Diskussion beginnen. Frau Merkel wurde sehr für ihre Aussage gescholten, Internet ist Neuland. Faktisch, es ist so. Ansonsten würden wir hier nicht so viele Fragen stellen, wenn wir alles schon wüssten. Also wir wissen gar nichts. Wir stehen gerade hier am Anfang. Wir müssen die Diskussion beginnen. Und man kann über die digitale Agenda der Bundesregierung sagen, so viel wir möchten oder so viel darüber Klage erheben. Es ist zum ersten Mal, dass so intensiv darüber diskutiert wurde. Also lassen Sie uns ja, doch klar. alle als Chance begreifen, mitzudiskutieren. Ich kann nur jeden auffordern, bitte mitzudiskutieren. Gut, das mache ich auch. Obwohl unsere Diskussion so langsam zum Ende also, zu äh, geht. Ich würde gerne äh, hören, ob es noch Fragen gibt. Da erhebt sich jemand. Und könnten vielleicht freundlicherweise alle anderen, die noch was beitragen möchten, mal kurz ein Handzeichen geben, damit wir so ein bisschen disponieren können. Okay, dann ich sehe noch zwei erhobene Hände. Und dann du bitte, vielleicht sammeln wir erstmal und diskutieren hier vorne dann alles zusammen. Michael Scharp vom ICT-Institut für Zukunftsstudentechnologiebewertung. Ich beschäftige mich selber mit Smart-Learning-Projekten, die vom BMBF gefördert werden. Ich möchte mal an zwei Dinge anknüpfen und zwar einmal das, was dort gesagt wurde, die digitalen Instrumente, die digitalen Tablets und äh, Smartbooks und so weiter, als erstmal nur als Instrument zum Lernen und dann an den Kosten da einerseits. Wir haben zwei Millionen Schüler, wenn man jeden Schüler mit einem Notebook oder einem Tablet ausstatten würde, wäre das mal eben eine Milliarde Euro. Ich erinnere nur daran, dass allein die Rettung der HSA-Bank und der Hypo-Vereinsbank locker mal 150 Milliarden Euro gekostet haben. Der Afghanistan-Einsatz summiert sich auf 20 Milliarden Euro, die Rente mit 63 auf zwei Milliarden Euro. Es sollte okay, mir keiner erzählen, dass man nicht für 30.000 Schulen halt 2.000 Euro, also 60 Millionen nochmal, 600 Millionen nochmal jährlich aufbringen könnte halt. Die Frage ist doch, warum machen wir noch nicht mal die einfachsten Sachen, dass wir sagen, ein Tablet ist eine Bibliothek, die uns das, die ganze Schule über begleitet. Es gab mal eine Diskussion über volle Rucksäcke von Schülern, dass die über zehn Kilo wogen halt. Ich rede jetzt nicht von der zweiten Ebene, das heißt das Tablet oder den Computer als Bildungsmaterial. Das ist wieder eine ganz andere Sache und eine Ebene höher, aber erstmal als Werkzeug. Warum schleppen wir noch so viele Schulbücher mit uns rum? Ich habe gelesen, hab... der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes sagt, hört auf mit der Computerisierung. Was wir brauchen, sind Schulbibliotheken und neue Bücher. Ja, Schulbibliotheken. Und deswegen schreibt wahrscheinlich jeder von uns mit der Schreibmaschine seinen Brief hier noch. Oder vielleicht sogar mit der Hand und gibt ihn mit der Post ab. Es ist mhm. doch irgendwie so, es hat sich doch was entwickelt. Und wir benutzen die Dinge, weil sie einfach praktischer sind. Weil sie uns das Leben einfacher machen. Ich gehe doch auf eine Dienstreise nicht mehr mit dem Aktenkoffer. Das sind alles PDFs oder sonst was auf dem Tablet oder auf dem Computer drauf. Das braucht man doch nicht mehr. Und die Frage ist, warum schaffen wir es noch nicht mal solche einfachen Dinge? Ich will jetzt nicht darüber reden über Bildungsmaterialien. Das ist schwieriger. Aber da muss es doch entsprechende Hemmnisse geben. Denn die Kosten, die können es doch nun wirklich nicht sein. Das sind doch wirklich keine großen Summen, die Schüler mit solchen Dingern auszustatten. Wenn wir, wir haben 25 Milliarden Euro Abwrackprämie gehabt für Altautos, die teilweise vier Jahre sind. Und derjenige, der sagt, wir heißen noch das Geld haben wir nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, der hat ganz andere Wertvorstellungen und der kann sicher nicht sagen, dass Bildung das Wichtigste auf der Welt ist. Und deswegen meine Frage ans Publikum, wo sehen Sie denn eigentlich die Hemmnisse, die wirklichen Hemmnisse, um wirklich mal in der Breite anzufangen? Dankeschön. Jetzt vielleicht geben Sie es gleich nach hier vorne weiter. Hier vorne gibt es ein Handzeichen, da wäre der Weg kürzer. Ich glaube, da hat sich jemand länger gemeldet. Ja. Äh, ja, mein Name ist Hans Ulrich Melchert. Ich war im früheren Leben im Arbeitsleben Chemiker äh, und habe sehr schnell und sehr früh äh, Kontakt zur Digitalisierung bekommen müssen. Äh, mein Nachbar hat das sehr auf den Punkt gebracht. Wenn ich die heutige Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag mir angehört habe und weiß daraus wie hoch der Verteidigungs- oder der sogenannte Verteidigungsetat ist. Es kamen ja schon ein paar Wortmeldungen. Wenn ich mir den, die Steuertorte angucke und da sehe, was für ein schmales Streifchen für die Bildung übrig bleibt, dann wird mir Elend. Und dann kann ich den Schulleiter sehr gut verstehen. Vielleicht ist ja ein Politiker dabei, der mal zuhört, wenn auch keiner auf dem Podium ist. <lacht> Bitte. Guten Abend, ähm, mein Name ist Daniela Marsawan, ich bin Hochschullehrerin ähm, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und ein paar Studenten sind auch da. Ähm, zu Ihrer Frage, wo, wo sind die Hemmnisse? Ähm, ich glaube, das ist die Angst, eine ganz große Angst vor der Veränderung. Ähm, und was Sie auch angesprochen haben, wir sind am Anfang. Manche sind am Anfang, manche sind eben total weit fortgeschritten und äh, sprechen die ganze Zeit mit Akronymen, die keiner versteht und äh, vergessen auch, dass nicht jeder weiß, wofür, was weiß ich, für englische Wörter stehen. Äh, und ich glaube, äh, dass mehr Dialog notwendig ist. Also auch bei uns an der Hochschule äh, gibt es äh, Dozenten, die eben schon sehr, oder? Ja, doch, es gibt Dozenten, die sehr fortgeschritten mit äh, neuen Medien arbeiten, die Digitalisierung eigentlich komplett integriert haben, sei es jetzt als Werkzeug oder methodisch. Und dann gibt es natürlich viele, die keinen Zugang dazu haben. Und ich sehe aber in der Debatte immer, also das sind natürlich auch viele ja, Macht spielt auch eine Rolle, ja, man benutzt oft bestimmte Wörter, um andere auszuschließen oder umgekehrt will man sich davon abgrenzen, äh, wenn jemand, äh, äh, ja, zu weit fortgeschritten ist ähm. und da ist mein Appell eigentlich zu mehr Empathie, so von beiden Seiten und, äh, weil wir alle Lehrer sind, Hochschullehrer oder, also ich sehe es ja alles eigentlich als Lehrer, Lernende und Lehrer, Schüler und Lehrer, dass wir diese pädagogische Fähigkeit auch bei den Kollegen einsetzen und das auch wirklich erklären und alle mitnehmen. Also ich fasse mal so die letzten Wortbeiträge zusammen. Die Frage war, was sind die Hemmnisse? Und dann kam gleich danach, der Zusatz, des Geld kann es ja wohl nicht sein. Letztlich ist die Frage, was ist uns wichtig? Und dann klang natürlich das an, was wir vorhin auch noch schon besprochen hatten, dass wir Wissen anders definieren und dass wir die Kompetenzen, die Schule vermitteln sollte, anders definieren, als wir es lange Zeit getan haben. Ich weiß nicht, ob es eurerseits noch Reaktionen auf diese Fragen gibt, weil ich finde, jeweils die Antwort war schon immer dabei. Was ist das Hemmnis, nämlich die Wertigkeit die man dem Thema beimisst und daran gekoppelt auch das Geld, das man dem Thema zukommen Darf ich lässt. Ich kurz was zum letzten Beitrag sagen. Das kann ich vollkommen unterstreichen. Und also ich sitze jetzt hier auch mit Papier und Handy. Ich finde, man muss Schülern, nicht nur Schülern, sondern auch Kollegen, also auf jeden Fall die Kommunikation stärken. Und Kommunikation muss auch das Wichtigste bleiben. Also, ob ich das jetzt auf Papier mache oder auf dem Tablet mache, das Lernen muss vielfältig sein und also die Medien, die digitalen Medien sind eine Option, würde ich sagen. Und man darf nicht im Kollegium ein, es darf nicht im Kollegium ein Spalt geschehen, sondern muss ein Zusammenhalt äh, da sein, dass man äh, im Idealfall eben äh, die Schule gemeinsam voranbringt. Ähm, und das kann, wie du oder wie Sie richtig beschrieben haben, ähm, nur gemeinsam geschehen und durch Austausch geschehen und durch Empathie entstehen. Aber wie gesagt, ich sehe in beiden immer noch einen Mehrwert, nicht nur in Papier und Stift, auch in Tablets. Und es muss beides gewertschätzt werden. Ich glaube, du wolltest auch noch mal ich antworten auf die Frage, was sind die Hemmnisse beim ja, ich wollte Einsatz noch mal was, von Geld? Ich wollte noch mal was zu dem äh, vorletzten Beitrag sagen. Also Wir können ja mal ins Ausland schauen. Ähm, Spanien hat genau das gemacht. Wir haben äh, zu einem Zeitpunkt... Ähm, war auch sehr umstritten, also ne, Zapatero-Regierung äh, ging es in Spanien gerade bergab. Ähm, die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, haben allen Schülern ein mobiles Endgerät gegeben, haben den Klassen äh, in jeder Klasse ein in interaktives Whiteboard ähm, und da war einmal Geld da so und, das war, und dann war es vorbei. Also es ist eigentlich nicht darum, jetzt mit, mit Aktionismus äh, einfach mal den jetzt in einem, in einem Rundumschlag sozusagen einer Generation Schülern äh, jetzt mal ein mobiles Endgerät zur Verfügung zu stellen, äh, weil das zieht ja Kosten auch nach. Also ich brauche dann natürlich jemanden an der Schule, ähm, so den Technical Director oder wie auch immer ihn nennen will. Ähm, die Geräte sind nach zwei, vielleicht vier Jahren auch kaputt. Braucht man dann quasi Neues? Das ist das Problem gerade in Spanien. Hat man dann Klassen, ja, da haben drei Schüler, deren Gerät ist kaputt. Gibt keinen Ersatz. Ja, Schwierig. So einen Aspekt so. hatten wir übrigens hier schon mal also, in der Runde besprochen, als es um äh, IT-Entwicklungshilfe also, ging. Also dieses äh, ja. Abwerfen von Technik und äh, dann genau. macht also, was Schönes. Also draus. Eigentlich, eigentlich ist es eher so, so eine Debatte der Nachhaltigkeit. Und eigentlich steckt das ein bisschen in der digitalen Agenda so drin. Also wenn man wenn man so ein Bild querliest und vielleicht auch gutmütig liest, dann steckt das da drin. Ähm, so also, sodass es eher so ein multikanalischer Ansatz sein muss. Also ähm, die Hochschulen sind gefordert. Natürlich müssen wir die kommende Lehrergeneration dahingehend ausbilden. Wir dürfen aber auch nicht die jetzt 50-Jährigen vergessen. Die brauchen Weiterbildungsangebote. Gibt es viel zu wenig. Die würden dahingehen, wenn sie freigestellt werden würden. <lacht> Thema Geld. Und wenn es auch etwas Spezifisches ist. Also denen hilft halt nicht eine Weiterbildung zu Twitter im Unterricht. Die wollen Geografie, Einsatz von Google Earth an einem Beispiel Fachbezogen, so gibt es viel zu wenig. Das schreit ähm. fast nach einem Workshop am HEG, weil ich glaube, da könnte man sehr viel von dem, was wir hier so in der Theorie erläutert haben, mal Gerne. praktisch im Tun durchkonjungieren. Können wir vielleicht anschließend noch besprechen. Ich genau werde hier gemahnt. Ich habe es jetzt in der Tat ein bisschen ausgedehnt, ähm, zeitlich, weil ich gemerkt habe, dass es einfach viele Nachfragen gibt und es tut mir leid, wir, können, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal alle Fragen gestellt, geschweige denn auf die gestellten Fragen Antworten gegeben. Ähm, ich will damit die Diskussion nicht abwürgen, sondern eigentlich eher in die Nebengemächer verlagern. Ähm, es gibt zu essen, es gibt zu trinken und es gibt die Gelegenheit, über das Thema weiter zu diskutieren, denn das war ja das glaube ich, wo sich letztlich alle einig waren, der Bedarf besteht. Ähm, Tja, wir schreiben nicht mehr Sütterlin, wahrscheinlich ist auch mit Tablet im Unterricht nicht alles immer nur toll. Ändert sich einiges, aber nicht alles, denke ich mal letztlich. Was sich in puncto digitaler Salon nicht ändert, ist, dass wir ihn am dritten Sonntag des Folgemonats ausstrahlen, also diesen hier, das ist der 21.12., kurz nach 6 Uhr abends im Hörsaal, ist danach auch abrufbereit. Was sich ändert, ist, dass wir im Dezember aussetzen und keinen digitalen Salon haben. Der letzte Mittwoch im Monat Dezember ist nämlich der 31.12. und wir dachten, ihr habt da vielleicht was anderes vor. Und jetzt sage ich was, was ich dieses Jahr noch nicht gesagt habe, aber heute mal zum ersten Mal. Schöne Feiertage, kommt gut rüber. Und euch hier vorne und euch Danke. dort, vielen Dank fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren, was jetzt nicht rum sein muss. Vielen Dank. Danke.